Hallo, herzlich willkommen zu Giesche Schaasfeimer Podcast. <lacht> so geht das nicht. Das ist ganz falsch. Nein? Nein. Das heißt, moin und willkommen zu Jörn Schaasfeimer-Podcast. Moin und willkommen zu podcast Nein, ganz falsch. Ganz falsch. <lacht> okay, Moin an. und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinem Podcast, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht, das ist Episode 310 und die Herzdame ist mit dabei, Hallo, weil wir nämlich was zu erzählen haben. Wir waren im Baumarkt. Das war aufregend. <lacht> Meine Güte, warum waren wir im Baumarkt? Wir hatten eine Mission, wir wollten einen Sonnenschirm kaufen. Und haben wir einen gekauft? Ja. Gut. End of story. Ja, so. Bis nächste Woche da. Tschüss. <lacht> <lacht> Nein, es war einfach, es war so, wir sind in diesen Baumarkt gegangen mit Absicht, äh, mit der festen Absicht auch einen, einen Sonnenschirm zu kaufen. Wir haben uns noch nicht mal eine Option gelassen, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, ich habe auch gesagt, ich gehe hier nicht ohne einen Sonnenschirm wieder raus. Ja, das hast du gesagt. Und entsprechend waren wir dann in dieser Gartenabteilung und es gab halt einen Sonnenschirm, der richtig geil war. Er war viel zu groß, Jan. Mädchen, wird hier <lacht> einfügen. Naja, okay, also aber vom Prinzip her gab es halt den einen, denn wir haben im, im Garten einen relativ großen Tisch, da kann man schlecht einen, so ein, wie heißt denn Stil-Sonnenschirm in die Mitte stellen. Das ist das Fachwort? Ja, das ist das Fachwort. Musst du Muss ein bisschen wenigstens ins Hast Mikrofon. du das gegoogelt? Ist das wirklich das hat er gesagt. Ne. Ich weiß auf jeden Fall dass das andere Ampelsonnenschirm heißt. Und so einen haben wir. Obwohl der gar nicht rot, grün ja, und blau ist. <lacht> Du wolltest Blaue sagen. Woher wusstest du das? <lacht> <lacht> und warum bist du immer so laut? Ach, naja, Tonqualität wird auch überschätzt. So, also, wir haben diesen Sonnenschirm gesehen. Ja, und wollte einen Ampelsonnenschirm. Gesche war sich einig, das dass der zu groß ist, den ich gesehen sind habe. Sind deine Hörer und Hörerinnen so gebildet, dass sie wissen, was ein Ampelsonnenschirm ist? Weil ich wusste es nicht. Da regt mich ja schon allein die Frage auf: natürlich nicht. <lacht> Erklär mal. Ein Ampelsonnenschirm ist so einer, der in so einem Bogen. Er macht Gesten, aber ihr seht ihn nicht. Ja, weil das Audio. Also, das ist wie mit einem guten Mikrofonständer. Da ist der Fuß an der einen Stelle und das Mikrofon an der anderen. Also anders als unser. Ja, wir Mikrofon, haben die jetzt anders aufgestellt, aber das ist Audio, das sieht ja halt keiner. Meine <lacht> Güte, Gesche. Ein bisschen mal mitdenken. So. Also, das... <lacht> Ständer, ja, ich, der geht in so einem Halbkreis. <lacht> oh, unangenehm. <lacht> Und da dran an der Spitze vorne. <lacht> Wir kommen noch mal rein. Matrose, Mädchen. So. Google das doch einfach. So, Ampel Sonnenschirm, das ist das Stichwort. Jedenfalls war sich Gesche einig, dass der, den ich ausgesucht habe, viel zu der groß war ist. Ja, viel zu groß, ja. Sag ich ja. Und dann sind wir noch ein bisschen rumgelaufen auf der Suche nach mehr Ampelsonnenschirmen, denn es gab da nur den einen. Und was ist dann passiert? Dann kam ein super freundlicher Verkäufer von diesem Obi-Baumarkt. Das stimmt nur zum Teil. Und er sagte, hallo, ich sehe, Sie suchen einen Sonnenschirm. Ich kann sie beraten. Wir haben hier verschiedene Modelle. Dieser Sonnenschirm hat den Vorteil. Nein, so war Dieser das nicht. ist überhaupt aber ein nicht. bisschen. Nein. Nein. Das ist in meiner Fantasiewelt passiert. Ja. Ne? So wäre es gut gewesen, ja. wenn er es gemacht hätte. Stattdessen war, kann ich helfen? <lacht> der war aber auch so, der hatte so einen Berliner Akzent. Ach ja, richtig. Warte, warte, warte, warte. Kann ich, kann ich helfen? <lacht> das ist eigentlich am besten. Also Berliner Schnauze auf norddeutsche Service-Orientiertheit <lacht> trifft hm. nicht gut. Ja. Also er so, Kalk, helfen? Hallo, wir suchen einen Sonnenschirm. Was? Mitten in der Saison suchen Sie einen Sonnenschirm? Da gibt es doch hier keine mehr. Das ist echt so. Das ist halt erstmal angepöbelt, dass wir jetzt im Sommer einen Sonnenschirm kaufen. Was fällt uns denn? Das Ey, diese sind ja gar dummen keine Kunden, diese dummen Kunden mitten im Sommer, wenn die Sonne scheint, wollen die einen Sonnenschirm kaufen. Das weiß doch jeder. Einzelhandel könnte so schön sein. Dass man im Winter einen Sonnenschirm ja. kaufen muss. Mann, ey. Nur Idioten Kunden sind so dumm. Könnte ich kotzen. Scheiß Kunden, ey. Naja, jedenfalls haben wir aber dummerweise auch noch darauf bestanden, dass wir einen Ampelsonnenschirm haben wollten. Überhaupt einen Sonnenschirm, so geht's schon los. Aber halt auch einen Ampelsonnenschirm. So, sagt er. Ja, so einen habe ich auch zu Hause, habe ich nie offen, weil das ist hier immer viel zu windig. Ich glaube, dein Berlinerisch ist nicht so gut, Jan. Deine Mutter ist nicht so gut, Super. Das stimmt. Grüße. <lacht> wir haben sie sehr lieb. Das stimmt. So. Also ist ja auch egal. Ja, er meint halt, ja, das, der ist eh halt eh kacke, weil wegen Wind und bla, bla bla und wir wollen ja eigentlich gar nicht so einen. Und ich war so, what, aber. Doch, aber, eigentlich wollen wir genau doch. so einen. Ja, da muss man ja auch immer gucken mit dem Platz. Das nimmt ja schon ganz ja, schön viel Platz ja, weg. Ja, wahrscheinlich sagen, wir wie so arme Schlucker aus, die halt einfach nur so ein. Oh Gott, nein, ist das, das, das wird nicht besser gerade. <lacht> ich möchte gar nicht Menschen beleidigen, die jetzt nur einen kleinen Balkon haben oder so. Oder gar einen Winzgarten von unter 100 Quadratmetern. <lacht> Alle hassen mich jetzt, weil ich wie ein Snob klinge, ne? Richtig. Scheiße. Ja. <lacht> ich komme nicht mehr raus aus der Nummer. Nee, du, über, nee mach, mach du mal weiter. Genau. Ich steige irgendwann wieder ein. <lacht> So. Also er sagt, das ist ja auch immer so ein Platzproblem. Man muss da ja auch immer gucken, dass man den auch aufstellen kann. Wo wir dann relativ souverän gesagt haben: Platz ist hier nicht das Problem. Freundchen. Haben, haben wir Freundchen wir, gesagt? Ich weiß es ich nicht. Ich hoffe, wir haben Freundchen gesagt. Haben wir nicht. Nee. Nein, aber ich bin immer noch zu nett. Selbst wenn Leute Kacke sind, <lacht> bin ich einfach immer noch nett. Ja. Ach, furchtbar. Ja. So, und dann standen wir aber wieder vor diesem Riesengerät. Oh ja. Und er sagte dann, dass, dass wir da auch noch irgendwie äh, Gehwegplatten brauchen, um den als Gegengewicht zu beschweren, den Ständer. Ständer. Oh ja. Weil nämlich der Schwerpunkt von dem Gerät an der Spitze. Ihr müsstet echt gerade mal Jörns Gesten sehen und seinen Blick. Äh, du wolltest können wir nicht audio machen. Nee. Kann, kann ich nicht. Kann ich nicht. Video kann ich nicht. Da kriegen alle anderen Augenbluten. Augen. Von. Was? <lacht> naja, jedenfalls brauchten, also äh, um dies äh, kurz abzukürzen, äh, die Chefin hat dann noch einen viel besseren Ampelschirm gefunden. Nein, er hat uns dann die, den Schirm gezeigt, weil ich so, ja, wir hätten gerne so einen halt in kleiner. Ja, hier. Und den, den einen hatten wir auch schon gefunden. Dann hat er uns halt den gezeigt und aber eigentlich nochmal gesagt, dass der eigentlich Kacke ist. Dann ist er wieder weggegangen. Hat uns nicht den anderen gezeigt, der einfach so fünf Meter weiter stand. Noch nicht mal. Na doch, das war schon so um die Ecke rum. Naja, aber das war ein Also, keine, Beratungsfail also einfach. Dieser Typ komplett. hat nichts anderes gemacht, als uns anzupöbeln, was uns einfällt, dass wir im Sommer nach einem Sonnenschirm gucken. Ja. Und dass wir so einen eigentlich gar nicht haben wollen, weil der scheiße ist. Ja, und diese Gehwegplatten, die man zum Beschweren braucht, ja, die haben wir da. Die sind hinten. Na, hinten halt, Jörn. Ja. Hinten. Okay, gut. Naja, wir haben dann einen gefunden, der ähm, mehr in die Kategorie. Äh, Wunderschön passt der Herzdame? Es ist einfach ein schöner weißer ja. Sonnenschirm. Den haben wir mitgenommen und sind dann in den in die Gartenbaustoffabteilung gegangen, um da einen weiteren Mitarbeiter zu befragen, wo wir denn diese Platten herbekommen. Und der sagte, also da war dann ich alleine da, weil du ich musste noch Gartenmöbel angucken, ja, weil wir noch nicht genug Gartenmöbel haben. Das stimmt. Für das unseren an. riesigen Garten, <lacht> unser Anwesen. <lacht> Genau, das parkähnliche Grundstück. Ja, und seine Antwort war, ja, haben wir. Grau oder Anthrazit? Was ist der Unterschied? Habe ich auch gesagt. Hab ich auch so ja, zeige ich Ihnen, komm mal mit. Ich hasse ja dieses, dieses Klischee, dass oh. Männer sich überhaupt nicht mit Farben auskennen und Frauen jeden Farbton voneinander. Und ich habe keine Ahnung. Für mich gibt es so vier Farben ungefähr auf der Welt. <lacht> Bitte. <lacht> naja, dann sind wir also nach hinten gegangen und er sagt, ja, hier das Gau, das Antratil. Ja Und wo liegen die Preise? Ja, weiß ich nicht. 1,99 oder was? Ich habe keine Ahnung. <lacht> nee, das war doch so ein Junger, ne? Der hat ja, nicht so geredet. Nee, der hat nicht so geredet, aber seine Attitüde war so. Und. Uh, ja, ich, ja, ich habe ein Fremdwort benutzt. Hallöchen. Naja. Ich stelle mein Handy ja immer stumm. Du bist ja auch ein fucking Profi. Das stimmt. Jedenfalls habe ich dann gesagt, dann nehmen wir halt die Grauen, ist ja egal. Ja, sagt er dann. Alles klar. Ich sag, und, und jetzt? Wie? Soll ich meinen Wagen holen? Nee, nee, sie bezahlen die vorne und dann kommen sie und äh, dann laden wir das ein. Ich sag Bescheid. Spoiler hat er nicht. Wem auch immer er was Bescheid sagen Nee, du. genau. Richtig. Ist er hat offen geblieben. Richtig. Er hat nicht gesagt, wem er Bescheid sagt oder wo wir das dann abholen können. Aber wir müssen es vorne bezahlen. Und ich habe daraus geschlossen, er meint die Kasse. Und dann sind wir also nach vorne gegangen und ich dachte. Wenn er irgendwo Bescheid gesagt hat, dann ja wahrscheinlich an der Information. Dass sie informiert sind, ne? Richtig, die Information informieren. Stellt sich raus? Nö. Hat da gar nicht. Wir standen also an der Information und sie sagt, na? Und wir so, ja, wir wollten hier Gartenbausteine bezahlen, damit wir die nachher abholen können. Ja, sagt sie, gehen Sie an die Kasse und bezahlen Sie die. Die haben die auch Aber im die Information ist eigentlich auch eine Kasse, oder? Die, die kann auch mal Deswegen. kassieren, aber die ist eigentlich ist die ja mehr dafür da für Reklamationen oder Baugeräte ausleihen. Ja, aber die war manchmal online. eine Kasse. Ist so jetzt also nicht absurd da hinten? Nein, voll nicht. Na naja, und dann haben wir es also an der Kasse bezahlt und dann sagt sie ja, dann können Sie die jetzt abholen. Da hinten bei der Abholung. Da hinten bei der Abholung, richtig. Und wir sind also auf dem Parkplatz dahin gefahren, wo sehr groß am Gebäude dran steht. Abholung? Ne, Warenausgabe steht da dran. Ah, verdammt. Ja, ist ja egal. Jedenfalls war da keiner. Und es sah auch nicht so aus, als würde da einer kommen, denn da war auch keine Klingel. Ja, also wenn ich wieder zurückgegangen zur Information <lacht> und hab gesagt, wo kann ich denn jetzt diese, können wir diese Sachen abholen? Ja, da müssen sie jetzt hier so den Parkplatz zurück auf die Straße links und dann wieder links. Also da, wo Anlieferung dran steht. Ja, genau. Also, und da vorne, nee, da ist ja gar nichts, da wo wir standen. Sage ich ja, also die Abholung ist da, wo Anlieferung dran steht und wo Abholung dran steht, ist nichts. Ja, genau, So, also okay, danke schön. Prinzip obi komplett verstanden. Das war überhaupt nicht schwer und dann ging das ja weiter. Dann sind wir nämlich da in diesen auf diesen Anlieferungsbereich gefahren und das war auch völlig falsch. Also so, wie wir gefahren sind. Der kam schon so Kopfschüttelnd auf uns zu. Ja. 19 von 20 kunden klingeln vorne da wo klingeln steht da ist ein Riesenschild. das sieht man doch das ist doch ausgeschildert nein ist das nicht ist das nicht ja genau nee, der eine der wo der ich fand den ganz süß mit seinem italienischen akzent war, der war ganz niedlich eigentlich ich konnte dem das schon fast nicht übernehmen da wusste ja nicht dass wir schon dreimal vor so ein service fail irgendwie hatten ja. er sagt dafür: kommen sie aus huso so, ja natürlich ja weil also ja, einer von 20. Wissen Sie, einer von 20 findet das hier immer nicht. Mhm. Es ist jetzt keine sehr gute Quote, wenn einer von 20 das nicht findet. Richtig. Das sind immer noch genau. viel. Das sind zum Beispiel, glaube ich, 5 oder so. Ja, das Gute ist, der wollte gar nicht sehen, dass wir irgendwie einen Beleg hatten darüber, dass wir die Platten schon bezahlt haben. Es stimmt. Ja, aber sein Kollege, der kam dann noch dazu, der mir die vorher gezeigt hatte und der sagt, ja, viermal, viermal äh, hier 50 mal 50 in Grau. Und dann sagt dieser eine, den du so niedlich fandest, wieder. Ja, der hat, der hat ein bisschen süß geredet. Ja, aber Hör der sagte lieber. dann, ja, dann fahren Sie mal mit zu den Platten. Ich komme da auch hin. Und das war der Moment, wo ich so gedacht habe, also da war ich dann so, wo ich mich gefragt habe, wen verarschen die hier eigentlich gerade und warum? Man könnte da halt auch nicht so richtig ranfahren mit dem Auto. ne? Das war halt ja, Erstmal muss man ja überhaupt wissen, wo die verdammten Platten sind. Das sagt einem ja auch keiner in dem Zusammenhang. Hast du das Schild nicht gesehen? <lacht> da war kein Schild. Ich weiß. Naja, das Gute ist, wir haben jetzt einen Sonnenschirm. Du Und bist dir noch deine Platten. Finger eingeklemmt. beim. Ja, ja, mein schwer. ja, mein Gott, das bisschen Finger eingeklemmt ist noch nicht mal irgendwie, man sieht es gar das nicht mehr. Ist gar mehr. nicht mehr so blau mittlerweile? War gar nicht blau von Anfang an. Ich hatte mir nur ein bisschen Haut abgeschabt. Au. Oh. Ja. Aber ich habe eine frische Tetanus-Impfung, die hält noch. Sicher? Ja, die weiß ist es nicht noch nicht so jetzt wahnsinnig verwechselt alt. mit der anderen Impfung? Ach so. Hast du dich, ja, du hast dich gegen Corona impfen lassen, nicht Tetanus, oder? War ich im Tetanus-Impfzentrum? <lacht> Verdammt. Krass, wie man alle Stunden online sind, um endlich ihren Termin für die Tetanus-Impfung zu bekommen. Hm. <lacht> ah, ja. Schön. Nee, es äh, geht so. <lacht> ja. Ja, das war scheiße, ja. um das hier mal abzukürzen. Obi, vielen Dank, nie wieder. Vielen Dank für nichts. Für absolut gar nichts. Das hätten wir auch alleine hinbekommen. Bis auf die Platten finden, das war echt schwierig. Da war es ganz gut, dass der gesagt hat, nee, hier drüben. Aber sonst war gut. Wir haben halt nur zwei Baumärkte in Husum. ne? Wir haben, ich bin immer zu weit. Ich bin zu nah dran am Mikro. Ich bin zu weit weg vom Mikro. Die kann man es auch gar nicht recht machen. Doch, man muss einfach nur still sitzen. Und das kann echt. ich nicht. Das ist schwer. In der gleichen Lautstärke ins Mikrofon. Reden. Das ist sehr schwer. Nee, eigentlich nicht. Wer kann das denn ich, still sitzen und immer in der gleichen Lautstärke reden? Ich kann das. Das klingt auch total langweilig. Deswegen nutzen viele Menschen diesen Podcast gerne zum Einschlafen. Entschuldigung. <lacht> oh, Selbstschuld. Ja, naja. Wir haben ein Sonnenschirm jetzt. Der ist super. Der ist richtig gut. Wir ähm, brauchen noch so ein Schutzdings, was man so rüber machen kann. Ja. Da fahren wir zu Hagebau. Bam, bam, bam! Unsere neuen besten Freunde, der Hagebaumarkt. Können wir die Podcast-Folge von denen sponsern lassen? <lacht> Nein. Vielleicht? Wir sponsern hier überhaupt gar nichts. <lacht> Ey, Leute, wir haben eine Viertelstunde lang eure Konkurrenz schlecht geredet. <lacht> Ja, nee, machen wir nicht. Sehr, Darf ich das erzählen? Oh, ja. Los. Ähm, sehr schön, auch ich habe das bei Twitter geschrieben, ähm, dass wir eine mittelmäßige Baumarkt-Experience hatten und dass es ja zwei Baumärkte gibt in Husum, Hagebau und Obi, und dass wir, ich sage ja nicht welchen, aber einen davon in Zukunft nicht mehr besuchen werden. Und dann hat Daniel in die Labertasche geschrieben: da, dann viel Spaß nächstes Mal bei Hagebaumarkt. Ja. Wir sind. Glaube ich nicht die einzigen. Nee. Mit einer schlechten Obi-Service-Experience. Scheinbar nicht. Das gehört da zum Geschäftsmodell. Aber was mich am meisten ärgert, dass wir vergessen haben, an der Kasse auf diesen Abstimmungssmiley zu drücken, dass uns der Besuch bei Obi nicht gefallen das hat. Das könnte vielleicht der einzige Grund sein, da nochmal hinzufahren. nochmal zu Obi zu fahren. Ja. Und da immer im Kreis zu laufen. Auch einfach reinzugehen und sagen: Hallo, ich wollte gar nichts kaufen, aber ich habe letztes Mal vergessen, auf den richtig, richtig schlechten Smiley zu drücken. Ja, ich drück diesmal zweimal. Ist doch okay. Weil sie es verdient haben. <lacht> Bis nie ihr Versager. Ja. So. Ja, vielen Dank für deine äh, Anwesenheit in diesem ich Podcast. Jetzt? Ja. Soll ich jetzt? Das war das das, ist das Stichwort das ich bitte hier ja, willst, sehen soll? Ja, oder willst du noch irgendwie äh, was zum Corona? Hast du nichts erlebt in der ganzen Woche außer beim Baum? Nee, ich war auf dem Golfplatz und ich habe mir Gedanken über Corona gemacht. Willst du da irgendwie noch was zu, zu sagen Hast du kein anderes Thema für heute? Doch. Hier was ich am Golfplatz erlebt habe. Was hast du denn auf dem Golfplatz erlebt? Ja, ich habe ein Turnier gespielt, bin nee, Quatsch, ich war, das habe ich den schon Kopf erzählt. Geworfen? Nee, ich, ich hab das schon, warte mal, ich, also okay. ich war am Montag äh, ganz früh um sieben auf dem Golfplatz und habe 18 Loch gespielt und das war ziemlich gut. Da war ich sehr zufrieden mit mir, aber ich musste dann noch mehr mehr üben und habe so ein bisschen ein Richtungsproblem gehabt mit den Schlägen. Ähm, da muss ich noch dran arbeiten. Am Dienstag war ich nachmittags auf dem Golfplatz, habe ich komplett versagt. Das war richtig scheiße. Das war ja, das war, weil wir da gerade aus dem Baumarkt ja. kamen und du schlechte Vibes, einfach. Ja. ja. Wir hatten, wir waren, kamen aus dem Baumarkt, wir haben den Sonnenschirm noch aufgebaut. Das war dann alles so ein bisschen hektisch mit meiner Abschlagzeit. Denn aufwärmen soll man sich ja auch noch. Und das Ende vom Lied war, das war richtig kacke auf dem Golfplatz. Also abgesehen von den Typen, äh, mit denen ich dann zusammengespielt habe. Ich habe dann, also ich war alleine, die waren zu zweit irgendwie zehn Minuten vor mir gestartet und ich habe den halt so ein bisschen in die Hacken gespielt, weil die halt viel langsamer waren als ich. Meinst du, das? Ähm Buchstäblich nee, metaphorisch. oder metaphorisch? Metaphorisch, okay. das ist so eine Golferredensart. Mhm, äh, und dann haben die halt am nächsten Loch auf mich gewartet und haben gesagt: So, wir können dich ja durchspielen lassen. Und dann habe ich gesagt: Warum? Lass uns doch einfach zusammenspielen. Und das war total nice. Ja, und hat sie es immer so: Golffreunde? Ja. Ja, ich bin ein bisschen neidisch. Weil du nicht Golf spielst, hast du keine Golffreunde. keine Freunde. Habe. Das stimmt nicht. Ja, also das das Spiel war scheiße. Ich habe also und der, die mein Trolley war dann auch kaputt. Der hat irgendwie so da kann man den Griff so abklappen und dieser Haken dafür, der löst sich ständig und das nervt. Und äh, ich habe also kurz äh, habe dann vorzeitig abgebrochen, weil es einfach scheiße war und meine Runde, die ich für Freitag geplant hatte, gecancelt, um Straftraining zu machen, um das auszubügeln, die ganzen Fehler. Straftraining. Ah ja, tra Hast du das gerade so genannt? Oder ich habe das, hab das gerade so genannt. Ist das so auch genannt? so ein Golfplatz? Nein, das habe ich so genannt. Äh, aber äh, das Gute ist, ist ja, Licht und Schatten liegen eng beieinander. Am Donnerstag bei der mit der Trainerstunde war ich mit dem Pro auch auf dem Golfplatz, weil er mal gucken wollte, was ich kann. Äh, weil wir sonst ja halt nur bei ihm da in der Hütte an der Driving Range üben. Und äh, da sagt er, er weiß ja gar nicht, wie ich auf dem Platz so agiere. Wie ich so auch von der Taktik her und so. Und da sagt er, war ganz zufrieden und positiv überrascht. Er, hat, er lobt mich zwar immer über den grünen Klebe wie, das wie, ist wie aber geil auch für ich bin. Job. Ja, richtig, scheinbar. Aber das war wirklich ehrliches äh, Zufriedensein. Das ist aber schön, wenn man den Unterschied merkt zwischen so aufgesetztem Lob <lacht> und dann auf einmal so, oh, du kannst ja doch, wenn, was. Wenn, wenn so ein Überraschungsausdruck äh, mit dabei ist, ja. dann ist es meistens ernst gemeint. Ich habe das beim Chor immer, ich muss sagen dann auch, oh, ich darf nicht so überrascht klingen, wenn ich euch lobe, oder? Ja. So, so ähnlich. Ja. Ähm, nee, genau so, ja. Achso. Genau ja. so. Nur mit weniger Schwung. Chor Co hat auch Schwung. Hallo. Na. Swing, ja. quasi. Oh Gott. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, hab ich nicht kommen sehen. Ähm, Dieses die, Richtungsproblem, was ich habe, sagt er, liegt daran, dass ich einen Fehler mache beim Schwung. Also dass meine rechte Hand zu doll mit im Spiel ist. Und dann verdrehe ich den Schläger und dann geht der Ball in die falsche Richtung. So, ja, das ist jetzt also was, woran ich arbeiten muss. Und das ist äh, der, der Plan Planer der ganzen Geschichte. Äh, diese Woche war auch noch Volleyballtraining, seit Monaten das erste Mal War's wieder. So sportlich. Ja, oder? Ich auch, ich war Fahrradfahren und Kajakfahren. Toll, Giesche. Das das ja. Jörn Schaas war in der Podcast nicht und nicht Giesches. Nee, ist das nicht. Mein Gott. Ja, äh, Volleyball. Aber ich war auf der Hamburger Hallig und das war, da waren, da ja, waren richtig das viele Schafe. Ja. Ach, also die, <lacht> das ist ja spannend. Doch, die Hamburger Hallig, das ist halt, müsst ihr wissen, gar keine richtige Hallig. Es <lacht> ist halt mehr als wie so eine Halbinsel und man kann da vorne parken und dann mit dem Fahrrad. Ganz, oder zu Fuß. Oder zu Fuß, aber es ist weit, ich bin faul. Wir haben uns ja, Hast du schon erzählt, dass wir uns Klappräder gekauft haben? Nee. Guck mal, die, die wichtigen Sachen erzählst du gar nicht. Habe ich das? Nee, habe ich nicht erzählt. Warte, ich erzähle euch das. Wir haben uns Klappräder gekauft. Also ich, bei eBay Kleinanzeigen, habe ich die gefunden, damit wir die mit auf den Campingplatz nehmen können und einfach auch mal so ins Auto packen, irgendwo hinfahren mit dem Auto und da dann Fahrrad fahren. Ja, Jörn war natürlich nicht dabei, weil du hast keine Ahnung was. Also ich bin dann zu Hamburger Halle, ich bin da rausgefahren mit dem Fahrrad. Es waren super viele Schafe da und es war total schön und Menschen haben gebadet und es war einfach, war, es war sehr schön. Alle, die mich jetzt besuchen kommen, in Husum, müssen mit mir zu Hamburger Hallig und mit dem Fahrrad darauf fahren. Da ist auch ein Fahrradverleih. Ähm, kannst du für zwei Euro dir ein altes Fahrrad ausleihen. Und was ich auch sehr schön fand, der Parkplatz da ähm, hat so ein, kostet 1 Euro, glaube ich, oder zwei Euro. Und da ist aber nur so eine Vertrauenskasse. Da steht einfach so ein großer Bottich quasi, wo du das Geld reinschmeißt. Fertig. Das fand ich super. Hamburger Hallig, place to be. Ja, da gibt es auch besuchen. ein Wir schönes Restaurant. Da. Ja, da war ich nicht. Ja. War nicht getestet. Hm. Ja, und Kajak fahren war ich auf der Aalau. Das war sehr schön. Was auch. ist die Ahlau? So ein Wasser. Fluss. Eine Au womöglich. Es ist eine Au. Es ist eine <lacht> reine, reine Au. <lacht> Blick aufs aufsetzt. Blick. Wie geht denn der Ditchi-Blick? Ich weiß nicht, aber ich sehe dich direkt als hättest du einen Bademantel an. Ich sage nicht, dass du gerade einen Bademantel an hast. Weil ich keinen Bademantel anhabe. Ich bin wie immer nackt. Oh nein. Ist er nicht. Du, also zumindest du als meine Ehefrau, solltest nicht so angewidert sein, wenn ich sage, ich bin nackt. <lacht> also zumindest der Theorie nach. Ich bin ja wenn nicht als deine, also ich vertrete ja quasi deine Hörerschaft so, ja auch, gibt's <lacht> natürlich, ja. und ich möchte eigentlich, dass niemand nackt podcastet, ich, ich möchte das einfach nicht. <lacht> hm. Bitte podcastet nicht nackt. <lacht> Ach, nix davon. <darf> <lacht> ah, schön. Ja, ich wollte eigentlich ja über das Volleyballtraining sprechen. Eigentlich nur zwei Sätze. Es geht jetzt wieder los nach ein paar Monaten. Es war eigentlich ganz nice. <lacht> ähm, ich bin aber noch unsicher, was ich Corona-mäßig davon halte. Weil wir halt einfach... Magst dir dann das mit den Abständen? Gegen so ja, wie, kann man, wie soll man denn Abstand halten beim Volleyball? Hey, ich dachte, da steht man eh mal in Entfernung und spielt sich den Ball zu. Da tackelst du doch keinen weg oder so. Ja, Man ist ja zum Beispiel am Netz, so zum Blocken. Springt man ja hoch und versucht, den Ball zu blocken. Da ist man ja schon nah aneinander. Also das ist schwierig. Und man kommt sich halt auch einfach beim Spielen näher, weil vielleicht. Auch menschlich. Nee, das nur gar nicht. Das ist mehr eine körperliche Sache. <lacht> okay. Hast du schon mal Volleyball gespielt? Nee. <lacht> <lacht> ja, also Volleyball gehört dem Schulsport zu den nicht ganz so doll verhassten ja. Dingen. Verstehe. Ja. Ich hatte diese Woche aber auch noch ein Corona-Bemerknis. Bemerknis. Er ist, keine Ahnung. So ja, du musst endlich mal aufhören, dich ständig weiter auszudenken. Ich habe mir das gar nicht ausgedacht, sondern Maximilian Buddenbohm hat sich das ausgedacht. In Den seinem, hast du dir doch gerade ausgedacht. In seinem Blog Buddenbohm und Söhne. Den hast du dir, glaube ich, auch gerade ausgedacht. Nein, gibt das. In echt. Er ist Autor und Kolumnist und wohnt in Hamburg im, in St. Georg. Maximilian Buddenbohm. Mit Doppel-D. Das ist eine Anspielung auf Buddenbrooks, oder? Nee, seine Frau heißt so und er hat ihren Namen angenommen. Die oh, kommt aus Ostwestfalen. voll emanzipiert. Sie sieht auch voll nett aus. Ähm, jedenfalls war ich äh, im örtlichen Einkaufszentrum, weil ich nämlich nach der Golfrunde Brötchen mitbringen sollte am Montag. Und da die haben eben auch Tische drinstehen beim Bäcker. Da steht am Tresen ein Riesenschild, die nach vier weiße Schrift auf rotem Grund, wenn sie bei uns essen wollen, dann ding, ding, ding, müssen sie die und die Voraussetzungen erfüllen oder sonst. Es kontrolliert aber keiner. Es interessiert sich einfach niemand dafür. Und ich glaube, wir haben halt einfach gerade viel zu viel 4G-Party. Geimpft, genesen, getestet, gut drauf. Oh ja. Hat sie nicht gehört. Das ist, das ist so ein knaller Gag. Und sie sitzt da und drückt auf dem Handy. Ich habe hier noch den Buddenbrook gegoogelt. <lacht> und hattest du Erfolg? Ja, der fährt, macht standard up Ja, ja, mehr habe ich noch nicht rausgefunden. Seine Frau sieht sehr nett aus. Und dein 4G-Witz war so mittel. Nee, der war super. Halt den Mund. Ging so. Ähm, als kleine Leseempfehlung vielleicht ein Interview mit Melanie bringt man. Was hat eigentlich diese, diese Geste, dass du gerade <lacht> in Schläfen passt, als hättest du Kopfschmerzen? Mal die Kopfschmerzen haben. Das <lacht> nicht genug. Das. <lacht> Richtig, aber vor zwölf schon mal mit Schnaps anfangen, vor zwei wollte ich sagen. Ich wollte gerade sagen, es ist eins. Ich hole dir gleich was. Ja. <lacht> ist dann auch dringend notwendig. Melanie Brinkmann hat mit äh, nee mit RP Online gesprochen über eine vierte Welle und äh, sie sagt, wir müssen weiter vorsichtig sein, sonst äh, wird es im Herbst wieder Kacke. Währenddessen in Kiel, äh, Kieler Woche findet statt, dieses Jahr äh, verschoben auf Herbst, die Stadt Kiel rechnet mit einer Million Besuchern. Das ist beängstigend. Ist das. Im September, ne? Im September. Also nach der jetzt geltenden Corona-Verordnung dürfen Ende Juli bei einem Event draußen zweieinhalbtausend Leute zusammen feiern. Und wenn ich das richtig verstehe, dann will die Stadt Kiel also 4000 Einzelevents mit 2500 Leuten machen. Nein, ich keine Nein. Ahnung, ich spinne so rum. Aber die rechnen damit, dass eine Million Leute kommen zur Kieler Woche. Yay! Wir sind ja normalerweise Kieler woche Fangirls. Fans. Richtig, richtig große ja, Fans. Absolut. Aber halt nicht während der Pandemie. Nee. Weil es kacke. Mega kacke. Ja. Ich habe beim letzten Mal noch was vergessen, als ich über äh, Jens Spahn und seinen Maskenquatsch gesprochen habe. Das ist mir, ist mir danach erst eingefallen, wie krass damit so dieses ganze Leerdenken gedöns bedient wird. So, da gibt es Leute, die laufen seit Monaten durch die Gegend und sagen, Corona haben sich die Mächtigen ausgedacht, damit sich die Elite bereichern kann. Und dann haben wir halt die Maskendeals von der CDU, wo Leute Millionenprovisionen kassieren. Dann haben wir diese unwirksamen Masken, die einfach nichts aufhalten. Und ich finde das irgendwie sehr, sehr schwierig. Deswegen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister <lacht> und Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister zurücktreten sollten. Bis Hat, das passiert. Das oder oder bis geht schon noch weit, wieder irgendwas. ich so weit gecatcht, dass du deinen Abschlussphrase verändert hast. Ja, letzte Woche schon. Krass. Ja. Jetzt habe ich dir deinen Schluss versaut. Ne? Richtig, weil ich sagen Sag wollte. Sag ja mal die Rose zum Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>